Die Etage 13, Episode 15 mit dem lieben Basti. Und dem lieben Steffen. Hallo. Das läuft wie gefluckt, als hätten wir es geprobt. <lacht> oh, scheiße, übersteuert. <lacht> Hör auf, mich zum Lachen zu bringen. Ist okay, doch Steffen, Steffen hat heute echt den autoritären Duktus drauf. Ich muss mich dem beugen. Weiter geht's. So. Zack, zack, was war denn so los in den letzten Monaten? <lacht> also, Sir... <lacht> also ich war in Kanada es war So, ich würde sagen, du fängst an Du hast das Spannendere von uns beiden, glaube ich Ich war in Kanada, wir haben den Indian Summer volle Kanne abgekriegt Vor allem <lacht> war es halt äh, an den, an den äh, Niagara-Fällen sehr äh, sehr, sehr schön Also die ja im, im äh, US oder im Amerikanischen mehr Niagara heißen ich auch noch Wie heißen nicht. die? Gelernt? Was? Manekra. Wie heißen die? Das Manekra da, sagt man da eigentlich nicht Okay, okay. Also wir sagen ja Niagara-Fälle. Ja. Die sagen halt einfach nur Niagara. Okay. Wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, keine Ahnung. Mhm. Äh, genau. Und, äh, ja, wie gesagt, voll den Indian summer noch abbekommen, äh, wir waren in der Nachsaison dort, das heißt, es war auch nicht zu überlaufen, wunderschöne Tage abbekommen an, an den Niagara-Fällen, also optimal, hätte besser nicht laufen können. Wir haben dann beide gesagt, es hätte noch ein paar Tage länger sein können an den Niagara-Fällen selbst. Aber Toronto selber war ja auch sehr schön. Also auch da haben wir noch ein paar schöne Tage abbekommen. Haben dann noch mal so ein bisschen äh, ja so eine Kurzwanderung unternommen über deren Naherholungsgebiet. Das ist so eine kleine vorgelagerte Inselgruppe, die Toronto Islands. Mhm. Die lagen halt günstig bei uns am Hotel. Also die die äh, die die Fähre, die dahin fuhr, lag direkt dran. Von daher konnte man auch relativ einfach darüber fahren. Und ja, also war, war ein traumhafter Urlaub. War Natürlich viel zu kurz wie immer, aber äh, war wie lange so wart drin. ihr weg jetzt? Bitte. Wie lange wart ihr weg? Äh, wir waren ja, eine gute Woche, also sieben Tage waren wir in, in Kanada, ja, und äh, haben in Toronto sogar äh, zwei Disney Stores besucht. Brücke zu dir. Ich bin überrascht. Ja, das, äh, mein Gott, ist das diese lange, breite Erzählung, die du schon bei den Comic Cookies beim Breedstorm äh, ex so Zeit extra heute. zurückhalten? Wir haben nicht so viel Zeit. <lacht> Boah, das ist ja fies. So, das bin ich gar nicht gewöhnt, dass es so auf die Tube drückt. Aber du kannst auch gerne da nochmal Rückfragen stellen. Wie viele, wie viele Rückfragen habe ich? Drei. Oh, da muss ich, da muss ich gut auswählen, weil ich hatte gerade schon eine, ich glaube, die ist gar nicht so gut. <lacht> ähm, was hat dir in Kanada am besten gefallen? <lacht> die Niagara-Fälle tatsächlich. Also wirklich? Ja. Ist es denn dann wirklich so laut, wenn man direkt vor den Niagara-Fällen ist? Versteht man gar kein Wort? Was empfindet was, was, was, was man, wenn man vor diesen mhm. wahrscheinlich riesigen Fällen steht, oder? Äh, das ist schön. Also, das, es gibt ja, gibt ja verschiedene Wege, sich denen zu nähern. Ja? Das eine ist halt, äh, man, es gibt so ein, ein, ein Walk Behind the Falls. Da läuft man praktisch hinter den Fällen entlang. Da ist es natürlich schon sehr laut. Ja, Du bist in so einem Tunnelsystem, was da künstlich angelegt wurde. Das Beeindruckendste ist aber ähm, die Bootsfahrt, die direkt da äh, in die Fälle reingeht, mehr oder weniger, also so bis kurz davor, man einen ganzen ähm, Mist <lacht> abkriegt. Schönes Wortspiel. <lacht> also Mist ist ja das englische Wort für diesen, für diesen äh, Dunst, der halt entsteht, also diesen, Nebel, ja. diesen Tropfendunst halt. Ne? Und mhm. äh, auch je nachdem, an welcher Stelle man sich gerade befindet, neben den Niagara-Fällen und äh, wie der Wind kommt, äh, regnet es da halt auch ständig, ja. Aber okay. es kommt halt von den von den Fällen her. Und wenn die Sonne so scheint, wie bei uns, so herrlich, hast du halt mehrere äh, so kleine äh, Regenbogen, die sich dann da oh. bilden. Also das ist echt traumhaft, ja. Jetzt noch ein Einhorn und wir hätten es perfekt. Genau. Ähm, was, habt ihr jetzt eine Rundreise gemacht und euch ganz Kanada angeguckt oder habt ihr nee. euch jetzt auf den speziellen Teil? Also das hätten wir ja in Teil einer Woche gar nicht drehen. geschafft. Wir haben tatsächlich... Ähm, nur äh, Toronto gemacht, sind von Toronto aus mit dem Greyhound mehr oder weniger in Richtung äh, New York gefahren, ganz grob die Richtung. Und sind dann halt äh, in Niagara-Fälle ausgestiegen, allerdings auf der kanadischen Seite. Okay. Und äh, ja, das war optimal. Also, wie gesagt, wunderschön. Äh, die kanadische Seite ist vom Gefühl auch Gefühl her auch besser als die amerikanische, weil da die größeren Fälle sind. also Okay. Ja. Ähm, ist, es, ist das Klischee von Kanada mit äh, den Mounties und äh, ahornsirup und alles total ruhig und <lacht> laufen nur Bären rum? Wie wie viel Klischee ist stick, stimmt eigentlich? Äh, ahornsirup kriegst du natürlich in diesen ganzen, äh, ich sag jetzt mal, in diesen ganzen Souvenirshops auf jeden Fall hinterhergeschmissen. Mhm. Äh, in in möglichen, in allen möglichen Formen. Also ich habe mir auch so ein Tütchen äh, Jelly Beans mitgenommen, <lacht> das Ahornsirup sind. Allerdings äh, nicht so mein Geschmack. Aber naja, gut. Ähm, etwas zu süß dann. Aber äh, ja, also Ahornsirup, ja, auf jeden Fall. Es gibt auch Mountie-Figuren, aber die Mounties an sich haben wir jetzt gar nicht so gesehen. Weil, wie Ach, gesagt, wir waren ja mehr in, in Toronto unterwegs und da hast du dann schon eine andere Art von Polizei, meine ich, weiß es ich gar nicht, ob mir da überhaupt mal so richtig eine über den Weg gelaufen ist, also Gefahren haben wir, äh, fahren haben wir zu so sehen, aber, äh, ja, also die berittenen Mounties, die gibt's natürlich in, in Toronto selbst was dann weniger. Okay, klar. Ja. Ähm, Okay, ich habe ich hab drei Nachfragen dürfen, ich darf ja nicht mehr. Gut, äh, du hast ja vorhin ähm, du hast ja vorhin die Disney Stores äh, genannt. Ähm, ich habe äh, auch was mit Disney zu tun gehabt und zwar gar nicht so lange her, es war gestern. Ja. Ich war gestern äh, ganz frisch bei Disney on Ice, warst du da auch schon mal? Nein. Oh, dann habe ich ja einen äh, guten gemacht? Vorteil gegenüber dir. Kommt das nicht sogar jetzt irgendwann in deine Nähe? Ich weiß es jetzt gar nicht vom Tourplan her. Ähm... Äh. Ich, wir hatten geguckt tatsächlich, aber äh, es war jetzt nichts, was bei uns so unmittelbar in der Nähe gewesen wäre. Also kein Frankfurt oder sowas. Äh, mhm. Ich glaube, ich müsste noch mal gucken, was, was denn jetzt das wäre, was am nächsten wäre. Aber wenn ich es richtig in, in Erinnerung habe, war es sogar das nächste irgendwo bei euch in der Gegend. Ja, dann müsste es das Köln gewesen sein. Wir waren gestern nämlich ja. in Köln in der Lengstis Arena. Da ist es jetzt auch noch, glaube ich, heute den letzten Tag. Also es war jetzt irgendwie drei, vier Tage am Stück. Gab es jeden Abend Disney und Eis, weil die dafür ja auch so eine kleine Eisfläche aufgebaut haben. Mhm. Es war sehr schön. Ich war zusammen mit, äh, es war ein Weihnachtsgeschenk für kleine Kinder. Und das ist auch genau die richtige Zielgruppe, muss man einfach sagen. Mhm. Denn ähm, kleine Kinder und Disney-Fanatiker werden hier auf äh, ihre Kosten, glaube ich, kommen. Jetzt ja. ist natürlich äh, bei diesem Disney on Ice gibt es einen Film, der dafür total prädestiniert ist, den ich noch nie gesehen habe, wie mir dann erst aufgefallen ist in, dem, in dieser ganzen Vorstellung. Äh, Frozen äh, war nämlich da eines der Hauptthemas und mir ist aufgefallen, ich habe Frozen immer mit äh, Rapunzel neu verföhnt verwechselt. Mhm. Und äh, habe dann mir nachher gedacht, ach, ich kenne den Film ja gar nicht, weil. Ich kannte auch Olaf den Schneemann nicht und Olaf der Schneemann, als der auf die Bühne geschlittert ist, da sind die Kinder so, oh, Olaf, Olaf, der ja im Original, also im Original nicht, sondern äh, im Deutschen von H.P. Kerkeling gesprochen wird. Das wäre für mich ja schon ein Pluspunkt, den Film anzugucken. Mhm. Aber Disney on Ice war sehr toll. Du kommst da rein in die längste Arena, da wirst du erstmal von Merchständen überrumpelt, von überteuretem Essen und sagen wir so, ich habe mir den Merch dann mal angeschaut. Ich finde es sehr interessant, dass offizieller Disney-Merch irgendwie äh, von den Stoffsachen her relativ. Kacke aussehen. Die ganzen Kuscheltiere sahen irgendwie so aus, als ich gedacht habe, ja, also ich finde jetzt gerade eher so, äh. man sah das Made in China. Ich fand das schon ein bisschen schade und sehr hohe Preise. Selbst das Programm, um zu wissen, was dort passiert, hätte 10 Euro gekostet. Und da habe ich dann den Geizhals raushängen lassen und mir lieber mit Popcorn und Cola Light die Kante gegeben, um das dann alles zu ertragen. Ja. Und ähm, folgendermaßen aufgebaut ist es. Disney on Ice ist also logischerweise äh, auf Schlittschuhfahrenden ähm, auf Schlittschuh fahrende äh, Filmfiguren. Darunter hm. äh, gibt das Ganze sozusagen eine Hauptgeschichte, nämlich mit äh Mickey Mouse, äh, Donald Duck, äh, Minnie Mouse und dieser eine Hund Goofy, die sind äh, mhm. im Endeffekt äh, als erstes dabei, die ersten vier Personen und Donald will unbedingt einen Film drehen, deswegen hat Donald auch die ganze Zeit auf dem Eis immer so eine riesige Filmkamera und zusammen mit Goofy will er das bewerkstelligen und Mickey und Minnie versuchen dann mit verschiedenen Geschichten darauf hinzuweisen, das heißt immer wenn Mickey sagt jetzt schaut euch mal die nächste folgende Geschichte an mhm. dann wird eine Geschichte präsentiert vorgekommen sind und ich versuche mit meinem tollen Gedächtnis ein bisschen aufzureihen. Äh, natürlich Frozen hat den längsten Anteil im ersten Part bekommen. Es kam König der Löwen, Hakuna Matata, das Lied drin vor. Und mhm. äh, kann es wirklich Liebe sein? Ähm, Mulan kam eine längere Zeit drin vor. Also das, da war ich auch sehr überrascht mit einem sehr schönen, äh, ich glaube, Fushu oder wie der Drache, Muschu, wie der Drache nochmal mhm. hieß. Der war relativ groß dargestellt durch mehrere Rollen, äh, schlittschuhfahrende äh, Leute, der diese Schlange gezogen hat. Und ähm, sonst gab es zwischendrin auch noch eine schöne Aufwartung äh, so ganz vieler Disney-Prinzessinnen. Und zwar ähm, haben diese Disney-Prinzessinnen äh, sich also äh, zusammen mit ihren Partnern sozusagen alle vorgezeigt. Da waren dann halt Ariel, die Meerjungfrau, den äh, Chris, äh, Frosch, die beiden aus New Orleans und so weiter und so fort waren glaube ich ja. sechs Pärchen insgesamt mit dabei. Ja. Und ähm, es gab, auch Pinocchio war dabei. Es war auch sehr schön. Also es haben sich eine Reihe von Geschichten zusammengefunden. Die mhm. Figuren selber, sollten es tierische oder lustige Figuren gewesen sein, sind meistens dann halt Leute in entweder Stoffkostüm oder Pla mit einem Plastikkopf auf dem Kopf. Ist halt okay. Ich finde, für Kinder ist es vollkommen in Ordnung. Meine Freundin meinte nachher ein bisschen sarkastisch, also war für 47 Euro ein Ticket schon ein bisschen viel, weil die zweite Hälfte ging auch relativ schnell vorbei. In der ersten Hälfte haben sie fast ganz Frozen, also haben sie den ganzen Frozen-Film nacherzählt. Ja. Dann gab es eine zehnminütige Pause und dann kam gefühlt eigentlich nur noch eine Viertelstunde Content, oh ich dachte Content, ekelhaft, Bäh. Äh, für Inhalt und ähm, dann... Ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Und dann war es das im Endeffekt schon. Ich muss sagen, ich fand es schön. An den richtigen Stellen hat's auch äh, wieder mich als alten Disney. Ach so, Toy Story war zum Beispiel auch dabei. Hat's äh, mhm. mit einem Freund in dir. Ähm, tolle Dinge ab, äh, dabei gewesen, die mich an meine Vergangenheit mit Disney-Filmen erinnert hat. Ich kann, ich kann halt mit Frozen noch nichts anfangen, weil ich es nie geguckt habe. Aber ich wollte mir jetzt eigentlich jetzt Frozen anschauen. Und äh, deswegen guckt dir Disney und Eis an. Ich glaube, du wirst auf deine Kosten kommen. Ja. Und für dich habe ich, glaube ich, sogar ein Video, ein, ein Foto, ich glaube, äh, das Video muss ich gucken, ob ich das hochgebe. Werde ich, glaube ich, auch mal bei uns veröffentlichen, weil ich extra Goofy <lacht> aufgenommen habe in einer ja, Szene, ja, den hab ich der gesehen. eine schöne Stolper-Szene hatte. Ja, den habe ich schon gesehen. Ähm... Apropos Pixar. Ja. Da bist du ja fremd gegangen, mein lieber Freund. Bitte? Mit Pixar bist du ja fremd gegangen. Ähm, fremd gegangen. Äh, mir auf die Sprünge. <lacht> Jetzt weiß er noch nicht mal mehr, was er in seinem eigenen äh, YouTube-Channel macht. Äh, sorry, ah, ja, ich ja, schreibe ja, ja. seit äh, fünf Tagen an einer Geschichte rum. Ich bin total im Tunnel. Aber ich glaube, ich weiß, was Davor du meinst. hattest du mit einem Kollegen von Comic ja, ja, genau. 86? Ja genau, einer von denen äh, ja. hatte, war so großer Pixar-Film. Und, aber ich habe eine nette Überraschung für dich, die hatte ich mir eigentlich für diesen Podcast aufgemacht. Aber weil wir so schnell dran sind, mache ich jetzt nicht den großen Tamtam, -Tam, den ich sonst machen würde mit Kärtchen ziehen und sonst was. Zack, ich wollte mit dir eigentlich gerne, äh, das war jetzt nur Pixar, aber es fehlen ja noch ganz viele Disney-Filme, die wir natürlich nicht erwähnen würden, ja. die mir sehr am Herzen liegen würden. Die würde ich gerne mit dir zusammen machen. Hm? Wenn wir uns das nächste Mal treffen, aber das besprechen wir nach dem Podcast. Und genau. ich wirke das jetzt einfach ganz schnell ab. Viel Spaß, genau. das ist jetzt mein Geschenk. Hier, Steffen, ich freue dich jetzt ganz schnell. Du hast eine Sekunde Zeit, danke. Yeah. Und jetzt, okay, weiter Moment, geht's. jetzt muss ich kurz noch was vorbereiten. Und ja. zwar gehe ich ganz kurz mal hier was gucken und sage das da und das da und äh, sage dann: äh, Moment, ich habe das gleich. Ich könnte ja versuchen, mir Granat äh, Die zu Technik, stellen. die begeistern. Hm? Ich könnte ähm, in der Zeit diesen Granat sage jetzt stellen. mal: Achtung, Position 4. Ich hoffe, das passt. So, ist, wenn du jetzt Mich mal in unser tolles Trello reinguckst, da ist da gerade was aufgetaucht. Ja. Und das sage ich jetzt mal ganz schnell. Ich miete die 13. Etage. Ah, okay. Mhm. So, mhm. und du darfst jetzt vorlesen, was das bedeutet. Äh, okay, ich lese es gerade vor. Ich miete die 13. Etage. <lacht> Steht da. Ist da was auf der Karte noch drauf? Ich bitte mal drauf. Ach so. Okay. Die Technik heutzutage, ne? Das ist, also... <lacht> okay, ich, äh... Während einer laufenden äh, Episode haben Basti und Steffen jeweils die Möglichkeit, die laufende Aufnahme zu beanspruchen. Soll ich das so im Neo-Magazin greifka Greifka-Belka-Stil machen? Ja. Dann ist was missmentiert. Während einer laufenden Episode haben Basti und Steffen jeweils die Möglichkeit, die laufende Nahaufnahme zu beanspruchen. Im Endeffekt wie Erdogan die Türkei. Dazu muss der Satz Ich miete die 13. Etage deutlich ausgesprochen werden. Die Beanspruchung dauert über die restliche Dauer der Episode an, in denen der Mieter vom regulären Ablaufplan abweichender und den weiteren Ablauf der Episode gestalten darf. Der Mieter der laufenden 13. Etage muss nach der beanspruchten Episode mindestens drei Episoden abwarten, bis er wieder eine An Beanspruchung ausrufen darf. Kommen Basti und Steffen bei einer identischen Episode, ja, Episode auf die Idee, diese beanspruchen zu wollen, ist derjenige der Mieter, der den Satz zuerst gesagt hat, es darf pro Episode nur einmal gemietet werden. Also wie ein Stundenhotel im Endeffekt, nur in der 13. Etage. Jo, ja, und du hast jetzt gerade den Satz gesagt, oder was? Ich? Also du hast jetzt den Satz gesagt, oder was? Genau, ich habe den Satz jetzt schon gesagt, gerade eben. Ist, ist das nicht eigentlich ein bisschen cheaterisch, wenn ich die ja, Regeln ja erst jetzt Fall, kennengelernt habe und du jetzt halt den Satz jetzt sagst? Das ist der Überraschungsmoment des ersten Mal, ne? Ach so, das ja, erste also Mal, das, ja, das erste Mal war wirklich ein Überraschungsmoment. Ich weiß du nicht, nicht ich bin ja auch ist. schon oft genug äh, überrascht hier in der 13. Etage. Dachte ich jetzt drehe ich den Spieß mal rum. Ich schmeiß jetzt mal eben <lacht> mein äh, Konzeptbuch dann weg. Das darfst du heute weglegen, genau. Weil wir spielen heute mal was. Mhm. Und zwar muss ich das wiederum auch erstmal heraussuchen, <lacht> weil wir sind ja super vorbereitet? Kennst du eventuell ein Spiel, das so heißt? Moment. Na, sag doch den Namen, das ist doch für die Zuschauer, Glück, ja. wenn du mir was zeigst. Äh, ich sehe Backstories. Sind das äh, Stories über meinen Rücken? Black. Black. Ach, Blackstories, okay. Bartz. Du als mhm. alter Spielefreak kennst? Du? Ja, natürlich, kenne ich, kenne ich. Kennst du? Dann darfst du dich jetzt raussuchen, aus welcher Kategorie wir was äh, machen. Ich hätte mhm. anzubieten die Original Black Stories, die äh, Black Stories äh, Movie Edition. Warte mal, Moment, was habe ich denn da? Die Real Crime Edition, die Movie Edition oder die Mittelalter Edition? Okay, dann nehme ich die Movie Edition, weil ich glaube, bei der muss man die Filme raten, oder? Oh, furchtbar. Da kann ich jetzt mein Filmwissen auf Stand bringen, was wahrscheinlich total... Das sind wahrscheinlich total veraltete Dinge, die da drin vorkommen, aber wir gucken mal. So. Jetzt was von Disney, bitte. <lacht> oh, Olaf. Ich bin heute gnadenlos übersteuert, glaube ich. Ich? Derjenige, der sich freut, der darf, äh, der das schneiden muss... Oh, ich oh, Entschuldigung, bin raus. ich war kurz ich, zu einem Mikro. Kur kurze <lacht> Disclaimer, habe ich ja beim Dings auch schon mal gemacht, bei Comic Cookies. Ich habe ein bisschen Alkohol getrunken. Ich war nämlich auf dem Martinsmarkt. Jetzt gerade? Ja. und da gab's, hast du so ein rotes Gesicht. Ah. <lacht> da gab es Glühwein. Also Der Weihnachtsmann. Also falls ich so ein bisschen äh, durcheinander komme, möge man mir das verzeihen. Deswegen also, machst du so auf Zeit. Du willst ja jetzt nicht dich vertun. Noch mehr als sonst, ja. Jetzt müsste, ich erst mal, jetzt müsste ich erst mal kurz das Rätsel lösen. Kleinen Moment, das können wir ja dann, wie gesagt, rausschneiden. Also, ich mach mal eben eine Alkoholkontrolle-App an. Du kannst aber schon mal überlegen. Also ich sag dir schon mal, äh, mhm. um was es geht. Feurige Liebe. Mhm, feurige Liebe. Ja, der Polizist mhm. ist der Dieben hart auf den Fersen. Da, nun hat er sie in die Enge getrieben. Doch die Dieben sagt nur lächelnd, ich wusste auf Anhieb, dass es, un dass es zwischen uns funkt. So, das wäre das Rätsel. Jetzt muss ich erstmal kurz gucken. Mhm. Also, bei feurige Liebe habe ich natürlich erstmal dran gedacht. Moment, Moment, Moment, Moment. Ich darf noch gar nicht nachdenken, okay. Du darfst leise nachdenken, aber ich muss erstmal kurz lesen. Achso, ich darf nicht laut nachdenken. Das ist natürlich schön für den Podcast. Nein, du darfst gleich laut. Ach Mann. Lass mich doch einfach erstmal kurz lesen. Ich will lesen, Mann! So, da, da, da, da. Äh, ah ja. Ah ja. Ja, schön. Es ist aber... Mhm. Nun gut. Ich wüsste nicht, wo das da vorkommt, aber okay. Schauen wir einfach mal. Also. Hast du schon irgendeine Idee? Du weißt ja, ja, nein Fragen. Also. Ähm... Bei feurige Liebe hatte ich ja zuerst an, äh, an die äh, Liebe gedacht, her, die man findet, wenn man sehr scharfes Essen gegessen hat. Aber du hast ja gerade schon vorgelesen, warum es. Du geht. als alter Spieleprofi, erklär doch mal ganz kurz das Spiel erstmal. Black Stories, du hast rausgeholt, deswegen erklärst du es natürlich. <lacht> ja, ich weiß aber nicht, ob ich das so schön erklären kann, wie du. Also es geht darum, man, man schildert ein äh, Sachverhalt oder man schildert eine Be also äh, Begebenheit und derjenige und, und die äh, die Ratenden müssen im Grunde erraten, was da jetzt eigentlich genau passiert ist. Genau, und in dem Fall bei der Movie Edition, wie gesagt, glaube ich, den Filmtitel? Ja. Oder muss ich auch die, na gut, ich werde ja wahrscheinlich auf die Begebenheit kommen. Achso, Und man darf, Filmtitel, wie du schon gesagt hast. Ja, okay, jetzt, jetzt ergibt es Sinn, aber den Film habe ich einmal gesehen. Aber mal gucken, ja. ob wir drauf kommen. Ja, ich, also, ich habe jetzt das Gefühl, kommt. das ist ein eher älterer Film. Aber ich darf auch nur Fragen stellen, auf die mit Ja oder Nein beantwortet werden darf. Und dementsprechend ist das so ein bisschen wie bei, wer bin ich ohne Post-Its. Ja. Wenn ein Nein kommt, ist der Nächste dran und ich bin der Nächste, also bin ich eigentlich immer dran. Das ja. freut mich. Deswegen kann ich auch ganz doofe Fragen stellen. Ähm, ich glaube, wir haben nur noch... Eui, <lacht> Nee, wir haben ja genug Zeit. Mal gucken, Ach, jetzt haben wir genug Zeit auf einmal. Jetzt haben wir genug Zeit. <lacht> ja, im Moment schon, also läuft ja erst 20 Minuten, also ein bisschen haben wir schon noch. So, so. also... Der timer tickert trotzdem runter. Ähm, ich muss ja Fragen stellen. Ähm, und zwar hätte ich die Frage, also es geht darum, dass sich zwei Leute lieben und diese Liebe ist irgendwie feurig. Ist das korrekt? Mm, nein. So habe ich die Karte verstanden. Nein, darum geht es also nicht. nicht. Aber so zwingend, hieß doch die nee, Überschrift, Geht da nicht draus hervor. Bitte? Geht da nicht draus hervor. Ach so. Ähm, aber es sind zwei Liebende nach Bastian-Pastewka-Definition. Nein. Sie lieben sich also nicht. Das ja. weiß ich nicht, also das steht da nicht. Das steht da nicht <lacht> raus hervor. Ich weiß nur, was auf der Karte steht. Ich hab nicht recherchiert. Ähm, <lacht> ich dachte, du hast den Film einmal gesehen. Okay, also du weißt nicht, ob sie ein Liebespaar sind. Kannst du noch mal vorlesen? Ich habe jetzt schon wieder vergessen. Der Polizist, so der Polizist ist der Diebin hart auf den Fersen. Da, nun hat er sie in die Engel getrieben. Doch die Diebin sagt nur lächelnd, ich wusste auf Anhieb, dass es zwischen uns funkt. Mhm. Okay, also, Dieb äh, verfolgt, äh, äh, Polizist verfolgt Diebin. Ja. Äh, und sie wird wahrscheinlich mit diesem, mit dieser Aussage sich irgendwie, äh, aus der Affäre des Verbrechens gelockt haben. Ist das richtig? Ja. So. Äh, hat diese ganze Sache etwas mit Feuer zu tun, um das Naheliegendste auszuschließen? Ja. Okay. Mit Strom? Ja. Okay, dieser Polizist äh, steht aber in keinem Verhältnis zu der Diebin. Nein. Genau, das wollen wir nur vorher erklären. Wir müssen ja wissen, den Tatbestand müssen wir erklären in dem Fall. Ähm, mhm. Hat die äh, Diebin etwas vorbereitet, damit sie sozusagen äh, von dem Polizisten nicht ergriffen werden kann? Unmittelbar, ja. Okay, äh, ist das Ver Verbrechen, was sie begangen hat, von Belang? Für diese steht das auf der Karte auf Deutsch. <lacht> nee, aber für das äh, für, es war nicht Teil des Plans des Verbrechens. Nochmal was? Es war kein Teil des Plans für das Verbrechen. Okay. War ähm, nicht vorausgeplant, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Äh, hat diese Diebin das alleine erledigt? Ja. Mhm. Äh, ist das eine bekannte Meister-Diebin? Ja. Mhm. Eine weibliche bekannte Meisterdiebin. Das ist ja schon mal das ist mein Genre. Das ist mein Lieblingsgenre bei Netflix. Da gehe ich immer nach äh, bekannte Meisterdiebin. Da fällt mir sofort nur äh, Jean die Meisterdiebin ein, aber das ist leider ein Anime. Das bringt uns hier gar nichts. Das ist nämlich ein Realfilm, nehme ich mal an. Siehst du? Ähm, die Diebin äh, wird von einer sehr, sehr bekannten Schauspielerin gespielt. Ja. Ha. Ähm, dann kommen wir doch mal darüber. Äh, ihre beste <lacht> die beste Rolle. Die beste Rolle. Aha. Nicht die, die beste die, Rolle. Nicht die beste Rolle, okay. Nicht die beste die, Rolle. Diese Diebin, äh, deren äh, Schaus, die Schauspielerin, die es, äh, zeigt, fängt mit dem Buchstaben J an. Was, was, was? Buchstabe J, wie Jesus. Jetzt nochmal für die, die Schauspielerin. Für die Schauspielerin, warte mal, die Schauspielerin war, äh, äh, äh, äh. wie hieß sie denn? Nein, nicht mit J. Okay, ich gehe schon. Äh, hierüber geht's also wohl nicht. Scheiße, so eine Frage, jemanden mit äh, Namensgedächtnis wie ein Sieb zu fragen. Und weihnachtsmarkt äh, Illusion. Okay. <lacht> Ähm, Ja. Martinsmarkt ähm, übrigens. Was denn? Martinsmarkt. Ach, Mart heißt das bei euch Martinsmarkt? Weil hier in der Nähe heißt es Martini-Markt, lustigerweise. Ja. Also die Eröffnung. Krass, das ist ja echt, wie, wie ähnlich sich das ist. Ähm, hm, hm, hm, hm. Der Polizist äh, schnappte die Verbrecherin zum Schluss. Nee. Ha! Das ist ja schön. Also, ich also, vermute mal. Sie ist man erfolgreich. An. Ja, okay, sie ist also erfolgreich. Könnte man so vermuten. Ging es bei ihrem Verbrechen um einen Raub? Äh, ich vermute mal ja, wenn es eine Diebin ist. Okay. Mhm, mhm, mhm. Ähm. Ich glaube, ich muss mal auf diese auf die auf, das, auf, auf der, die Art des, äh, des was sie gemacht hat, wo man darauf hinweisen hat, musste sie dafür äh, ist es irgendwas hat das mit einem Raum zu tun, was sie da macht? Nee. Nee. Äh, hat, das, hat, sie irgendwelche, hat das irgendwas mit Personen zu tun, hat sie irgendjemanden korrumpiert oder sonst irgendetwas? Äh, nein. Auch nicht. Also sie hat weder was mit einem Raum noch mit Personen gemacht. <lacht> das hat sie weiß was ich mit nicht. Das ist auch irrelevant. Auch noch irrelevant. Ich habe gedacht, ich muss rausfinden, was, was für irrelevant. ein Kup hm, Ich dachte, ich muss wissen, was für ein Kup sie durchgezogen hat. Nie. Hm. Ich muss was anderes wissen. Ja, ich will wissen, wie sie ihn wie sozusagen der Aus austrickst. Äh, Druck, äh, oder wie, wie das... Ähm, wie sich Folgendes erklären lässt. Der, Polizei, der Polizist ist der Diebe hart auf den Fersen. Ja. Da, nun hat er sie in die Enge getrieben. Doch die Diebin sagt nur lächelnd, ich wusste auf Anhieb, dass es zwischen uns funkt. Okay, hat sich der Polizist dann nachher in sie verliebt? Nein. Okay. Also, es kann sogar sein, dass das so war, aber das ist für die äh, Rätselslösung irrelevant. Aha. Ähm, zwischen uns beiden funkt es. Äh, ich hatte dich gefragt, ob es was mit Feuer zu tun hat, ne? Ja. Hat sie ein Feuer gelegt? Nein, nicht direkt. Ha äh, okay, hat sie einen Mechanismus vorausgesetzt, der ein Funke, äh, Feuer entstehen lässt? Komm mal ein bisschen von dem Feuer weg, sag mal das, was du kurz davor gesagt hast oder sagen wolltest. Ja, hat sie einen Mechanismus in Gang gesetzt für irgendetwas. Du hast, du hast, äh, du hast, bevor du Feuer gesagt hast, wolltest du ein anderes Substantiv benutzen? Äh. äh... Ich weiß mich diesen Versprecher, ne? Da kann man sich nie dran erinnern. Nee, der hat den Freud mich schon wieder weggenommen. Jetzt denke ich schon wieder an Penisse, weil ich wieder bei Freud bin. <lacht> ähm. Du wolltest statt Feuer eigentlich was anderes sagen, gerade eben. Strom. Ja. Elektrizität. Ja, aber du ich wollte eigentlich was anderes sagen, immer noch, aber äh, ja, okay. Also, denk mal da in die Richtung, ja. Strom und Elektrizität. Mhm. Ja. Hat ja einen Mechanismus in Gang gesetzt, der was mit Strom zu tun hat? Ja. <lacht> ja. Äh, also hat ein Mechanismus nicht. Na naja, gut, ja, hat was ausgelöst, ja. Ja. Ach so, hat sie Superkräfte? Nein. Gut, okay, dann haben wir das schon mal geklärt. Äh, beruht das auf einer wahren Begebenheit? Nein. De definitiv nicht. Okay, alles klar. <lacht> <lacht> äh, Aber hat wobei, Strom also die den, hat Art Strom und Weise kann ich mir schon vorstellen, dass das so funktionieren kann. Ja, hat er stromenden Polizisten gegrillt? Nein, das nicht. Okay. okay. Aber jemand anderes? Nein, auch nicht. Auch nicht. Der Strom hat keinem Schaden zugefügt. Mhm. Ja. Hat sie irgendwas unter Strom gesetzt, das er nicht kriegen sollte? Dass er was? Hat er irgend, hat sie irgendwas unter Strom gesetzt, was er nicht kriegen sollte? Nein. Hat sie sich in einen Raum begeben, in dem sie, in dem sie voller Strom war und er hat sie nicht bekommen? <lacht> Aha. <lacht> Nee, so würde ich es jetzt nicht sagen. Also, noch nicht so ganz. Okay, ich werde jetzt darauf rumstochern. Ähm, also, sie hat nicht den ganzen Raum unter Strom gesetzt. Geh mal von dem Raum weg. Das ist völlig wurscht, ob das in einem Gut. Raum war oder irgendwo draußen. Ja, okay. Hat sie irgendwas unter Strom gesetzt, damit er nicht an sie rankommt? Ja. So. Aber was? Ja. Hat äh, <lacht> sie etwa ein Objekt unter Strom gesetzt? Nein, äh, indirekt, also, mh. jetzt müssen wir Physik studiert haben, ne, <lacht> äh, ich sag mal, so, wo du hast, es fast, also, ich sag, ich sag dir jetzt, äh, was es war, und du musst aber noch das, äh, den Film erraten, <lacht> so, machen mal. Oh, okay. also, die Bibel mhm. meint es wortwörtlich, sie hat ein, also, die Aussage mit den äh, Funken, ne, oder was war das, ja, ich wusste auf Anhieb, dass es zwischen uns funkt. Also das meinte die Diebin wird, wortwörtlich. Sie hat ein ja. elektrisches Kabel aus einem Gerät gerissen. Das Kabelende Aha. versprüht gefährliche Funken, wenn es ja. mit Metall in Berührung kommt und hält den Polizisten auf Distanz. Mhm. Ja. Dann gibt es solche den Film dadurch wissen. So, jetzt möchtest du noch, äh, möchtest du noch äh, erraten, <lacht> welcher Film das war. Ja, möchten ist eine andere Frage, aber... <lacht> <lacht> Doch, du äh, möchtest das. Was? Doch, du möchtest das. Ich möchte das. Weil ich habe ja äh, die Etage 13 gemietet. Ja, natürlich. Ich möchte das unbedingt, weil äh, Stefan hat die Etage 13 gemietet. So, so, so ein bisschen Disclaimer gerade mal. Dass, also die Idee ist natürlich nicht neu und die ist natürlich so ein bisschen äh, entliehen äh, von einem was, wenn ich... Äh, ein spontan was, wenn ich du wäre. Okay. Oder wenn ich du wäre, ne? Du weißt schon, dass du damit die Büchse der Pantore geöffnet hast, weil du mich kennst, oder? <lacht> jo, ich gut. weiß, aber dann ist die nächste Sendung vielleicht im Arsch, aber dann musst du erstmal wieder drei, drei Episoden durchhalten. Ich glaube eh, dass ich da nicht mehr dran denken würde nach einer Episode, wie ich mich kenne. Aber okay, ich soll den Film erraten. Ja. Ähm, genau, also sie hat irgendwo ein Kabel rausgerissen, damit ist dann alles unter Strom. Ist das, äh, der Film, ein Thriller? Nee, würde ich ist, so jetzt nicht sagen. Ist kein Thriller? Ist es ein Krimi? Mm, auch nicht so direkt. Ist es ein typischer Gangsterfilm? Auch nicht so direkt. Auch nicht. Ist es ein Drama? <lacht> <lacht> auch nicht so direkt. Liebesfilm? Also ich würde ihn, würd ihn durchaus als Drama bezeichnen, aber aus völlig anderen Gründen. <lacht> du würdest ihn als was? Als Liebesfilm bezeichnen? Nein, als Drama. Als Drama. Aber aus hm. völlig anderen Gründen. Ja. Geht es in dem Film hauptsächlich um diese Diebin? Ja. Okay. Hat der Film denselben Titel wie die äh, Verbrecherin, die wir suchen? Ja. Mhm. Toll, vielleicht war es Jane, die Meisterdiebin und das ist ein Film, den ich Nein. einfach nur im Namen im Kopf habe. Sehr gut. Ähm, äh, ist es ist ein älterer Film, also vor 2000. Ich glaube, der war nach 2000. Er war nach 2000. Meine ich zumindest. Aber es ist nicht Mila Jovovich, dann hätten wir den Film ja sofort. Dann wäre es ja Resident Evil und es hätte gar nichts damit zu tun. Wie du schon sagst. Es hätte gar nichts damit zu tun. Also es ist nicht Mila Jovovich. Nein, ist nichts mit Mila jo jo Jovovic. Vielleicht kannst du erstmal die Hauptdarstellerin raten. Ja, ja, ich war ja, ich hatte ja zwischendurch schon probiert. Ähm, hat die, äh, ist die Hauptdarstellerin zum Zeitpunkt des Films, äh, war die da älter als 20? Och, Kerle, was, was <lacht> wird, Ja, bestimmt. Ja, bestimmt, okay. Ist sie sí einer zu den äh, am meisten verdienenden Schauspielern? Hm, das weiß ich jetzt gar nicht. Kennt ihr ihren Kontostand nicht? Mhm. Laut ähm, weiß ich es auch nicht, keine Ahnung, aber ich könnte es mir oft mal vorstellen, ja? Ja, macht sie regelmäßig Filme? Mm, Alle zwei Jahre? In letzter Zeit, glaube ich, nicht mehr so. Okay. Ähm, also, zumindest vom Gefühl her. Aber ich kann dir noch einen Tipp geben. Sie hat einen, äh, sie hat was als erste Schauspielerin geschafft. Nicht mit also diesem ich... Film, nicht mit diesem Film. Achso. Mhm. Sage ich gleich dazu, aber sie hat als erste Schauspielerin was geschafft. Ist sie schwarz? Ja. Ist es Halle Berry? Ja. So, das Problem an Halle Berry ist ja, dass ich glaube ich nicht alle Filme gesehen habe, aber ich habe zum Beispiel Gothica gesehen. Ist er das? Nein. Gut, weil das auch ein Horrorfilm ist. Das hättest du ja dann auch, dann hätte ich mal nach Horrorfilmen fragen sollen. Ist es Monster Ball? Nein. Okay. Glaubst du, dass ich diesen Film gesehen habe? Ähm, da bin ich mir nicht sicher. Also Gut. ich, vom Nerdfaktor her würde ich sagen, Ja. Andererseits würde ich sagen, vom Nerd-Faktor her nein. Super. <lacht> äh, <lacht> äh, sie hat aber nicht zufällig ein X auf ihrer Brust in diesem Film. Nein. Gut, das hatten wir aber auch vorhin schon geklärt mit den superhelden Sachen. Die Halle. Moment, ja. Moment, Moment, Moment, das mit den Superhelden Sachen ist immer so verallgemeinert. Also nur dass sie super keine super hat. Ach so, Träfte ja, hat. Entschuldigung. Ja, ja. Äh, ist es Catwum. Aha. Gut, dass ich den nie gesehen habe. <lacht> Glück gehabt. Den hast du nie gesehen. Was? Den hast du nie gesehen. Nee, aber jetzt, jetzt weiß ich, warum ich ihn nicht sehen sollte. Ja. <lacht> Wobei jetzt die Szene eigentlich ganz gar nicht so schlecht klang. Wie ging, wie ging das dann aus? Was, war der Polizist äh, ein Polizist? War das James ich hab Film Gordon? Film einmal gesehen, ich weiß es nicht mehr. Es war ein fürchterlicher Film, oder? Ja, er ist mir nicht im Gedächtnis geblieben. Schlimmer als Green Lantern, oder... Ich weiß, du bist da befangen. Ja, Also laut mein Gefühl schon. Ja, vom Gefühl her auf jeden <lacht> Fall. <lacht> gut, ist ja auch eine Herzensfigur an, für, der, ne? für dich, ne? Ha? Ja, sehr schön. Ist ja auch eine Herzensfigur für dich, der gute Green Lantern. Ja, ja klar. Äh, ja, äh, Steffen, wäre ich bin bereit. Normalerweise auch, weil ja. mit Batman-Universum verknüpft. Aber die Adaption war einfach nur meh. Okay, ja, krass. Krass. Ja, äh, ich bin bereit. Also, ich weiß ja nicht, was du jetzt machen willst machen äh, wir noch eins? Ja, aber das entscheidest du. Du, bist, du hast die Etage okay. 13 gemietet. Stimmt. <lacht> Dann machen wir noch <lacht> eins. Okay. Du darfst auch die Kategorie bestimmen. Also, wenn du es möchtest. Ja, Entschuldigung. Wir bleiben mal Meistern. dabei, weil ich finde diese Kombination mit dem Film gar nicht mehr so schlecht. für uns Okay, I'm, I'm ready. Und jetzt verspreche ich was. Den werde ich jetzt erraten. Hoffe ich. <lacht> Schön, dass du auf ein Versprechen hoffst. So, ja. ähm, das Einbrecherwerkzeug heißt das Ganze. Ja. Für seinen Einbruch benötigt der Einbrecher Kaugummi, Abführmittel und ein Poster. Mhm. Oh, ich glaube, ich weiß, was es ist. Ja. <lacht> ich weiß es genau, was es ist. Aber ich habe den Film schon. Also, ich habe den Film schon, ohne dass ich ihn gelesen habe. Ja, ich hatte es mir schon bei deiner Reaktion schon fast gedacht, dass du es vorher wusstest. <lacht> Aber lass mich kurz noch den Text lesen. Du kannst ja, dich mal überlegen. Ich werde leise überlegen, ab jetzt. genau. Alles klar. So. Bereit? Ja. Nochmal den Sachverhalt? Bitte. Äh, für seinen Einbruch benötigt der Einbrecher Kaugummi, Abführmittel und ein Poster. Mhm. Wie stellt er seinen äh, Einbruch oder sein, sein Corpus Delicti Wie stellt er das an? Seinen Einbruch. Ja, genau. äh, kurze Frage nur äh, von weg, damit ich es einfach nur weiß. Ist, die, ist dieser Film, über den wir spielen, aus der Oceans-Reihe? Nein. Gut, das wollte ich nur wissen, weil es kam mir auch jetzt nicht gerade bekannt vor aus der Oceans-Reihe. Aber mir kam die Kombination lustigerweise sehr, sehr, sehr äh, bekannt vor, nämlich Kaugummi, äh, Apfelmittel und Poster. Mhm. Vor allem Kaugummi und Apfelmittel kommen mir da sehr, sehr bekannt vor. Mhm. Aber ich möchte nicht so unfair sein jetzt in ein wildes Film reingeben. Ich möchte jetzt erstmal mal belegen, ich muss mir jetzt eine Theorie überlegen, wie dieses Verbrechen zustande gekommen sein könnte. Mhm. Ich meine, das klingt eigentlich nach einem typischen Samstagabend von mir. Kaugummi, Apfelmittel und Poster. Also ich hänge ein Poster auf, nehme Apfelmittel und äh, esse dann noch ein Kaugummi. Aber es ist ja nicht hier mein Samstagabend, sondern ich muss überlegen, was für ein Verbrechen begangen wurde. also ist die Reihenfolge hier falsch. falsche. <lacht> <lacht> hat ähm, der Kaugummi, äh, der wird zwar gekaut, hat aber noch eine spätere Bewandtnis. Bitte dann was? Hat der äh, Kaugummi später noch eine Rolle. Ja, ja. Klebt dieser Kaugummi irgendwas fest? Ja. Klebt dieser Kaugummi zufällig eine Bombe oder ähnliches fest? Nein. Eine Gerätschaft? Nein. Nein. Ähm, dieser Kaugummi wird hier irgendwo hingeklebt, damit das Leute nervt? Nein. Okay. Äh, hat dieser, ist dieser Kaugummi irgendwie speziell oder ist es ein reines Huba-Buba? Es <lacht> gibt auch noch andere tolle Kaugummis. Die ist das ein Frage, spezielles Kaugummi oder ist er einfach nur so scheiße wie Huba-Buba oder Rigging beantworte ich noch nicht mal. Was, was, was, was, was denn? Du? Ist das ein Explosiv-Kaugummi, wollte ich damit fragen. Nein, also, es ist ein ganz normaler, stinknormaler Kaugummi. Welche Marke? <lacht> ähm, ich hoffe doch, äh, Apple von, äh, von Huba Buba. der schmeckt ja richtig toll. Oder von Wriglis. Könnte ähm, mal Apple gewesen sein, ja. Mhm. Könnte man Apple gewesen sein, alles klar. Apple schmeckt auch sehr gut, das ist mal ein stylischer Kaugummi. Ähm, okay, normaler Kaugummi. Ähm, diese, dieses Verbrechen, dieses, dieser Einbruch, äh, ja. das machen natürlich mehrere Leute. Nein. Macht nur eine einzige das Person. Macht nur eine, ein einziger. Und dieses Verbrechen beginnt damit, Schreibt auf jeden Fall ein. das, was wir darüber raten wollen, dass dieser Typ erstmal cool Kaugummi-Count sich überlegt, hm, jetzt habe ich dem Wachmann erstmal Apfelmittel in seine Kaffeekanne reingetan und hängt einfach ein Poster davor. Vor irgendwas Wichtigem. <lacht> ich weiß, es gibt einen Nein, aber ich wollte eine Theorie zusammen. Moment, Moment, Moment, Moment, Moment. Moment. Nee, kannst du die, die Fragen bitte einzeln fragen, dass ich auf jeden ja. einzeln antworten kann? Der Typ äh, kaut am Anfang einfach Kaugummi. Ja. So. Und direkt danach denke sich, dem Wachmann gebe ich ein Apfelmittel. Ja. Ja. So, jetzt kommt noch das Poster. Das Poster ist für mich eine sehr, sehr wichtige Sache, weil ich nicht ganz weiß, wie... Nach... Es ist aber nicht der Film Inside Man, oder? Nein. Gut, ist klar. Ich hatte gerade bei Poster so eine Assoziation. Okay. Ähm, als der Wachmann dieses, äh, dieses Apfelmittel getrunken hat, da geht es ihm auch so richtig Flitzekacke. Ja. Er rennt aus der Position weg, die er gerade inne hat. Ja. Und er bewacht eine Bank, ein Tresor. Nein. Nein. Er, er ist in einem Museum. Ja. Ha. Sind wir bei Mission Impossible? Nein. Gut. Ähm, <lacht> sonst ich ihn nur mal kurz reinfragen. Ähm, jetzt ist der ja, Wachmann ja auf Klo gegangen, hat Flixekacke, kennt man ja, wenn man mal wieder eine, eine Tonne Springles gegessen hat aus meiner Vergangenheit, weiß ich das. Oder das oder ist keine der gute Idee. Uns? Bitte? Oder Eukalyptus-Bonbons. Oh, fies. Oder wenn du so ganz viele den zwei Bonbons isst, dann hast du erstmal so eine hässliche Fresse, Geschmack im Mund und dann muss auch noch kacken wie blöde. Uah. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. Schönes Thema übrigens. Ähm, der Wachmann geht auf Klo, ne, Schnell weg. So, jetzt ist die Frage: jetzt haben wir ja da noch den Kaugummi. Mit dem Kaugummi bedeckt da irgendetwas, der äh, Mann, der den Kaugummi kaut. Nein. Naja, was heißt bedeckt irgendetwas? Doch, das schon, aber das ist nicht das eigentliche Ziel. Also, gehen wir von dem Bedecken weg. Okay, der Kaugummi hat aber eine Funktion in dieser Sache und er kaut nicht einfach den Kaugummi. Der Wachmann geht in dem Museum weg, weil er Flitzekacke hat. Der Kaugummi könnte im Endeffekt vielleicht dafür da sein, ähm, irgendetwas sichtbar zu machen. Nein. Mit dem Kaugummi versucht er mich irgendwas zu greifen, weil es ein sehr elastischer Kaugummi ist. Oh Gott, wer kennt nicht diese elastischen Kaugummis, die die Spanngurte an LKWs nein. gespannt werden. Nein, nein, okay. Also, aber das Bedecken könnte einigermaßen richtig sein, ist aber vielleicht falsch formuliert. Äh, das Bedeckt, äh, ja, es, es würde dich jetzt in die Irre führen, wenn ich jetzt Ja sagen würde. Ja, macht er mit dem Kaugummi Blasen. M macht er unterwegs, glaube ich, sogar mal, ja. Hat aber keine Funktion für Hat sein aber Verbrechen. Keine Funktion. Es sieht einfach cool aus, der Typ. Sieht einfach mal cool aus. <lacht> ist voll cool. <lacht> das macht er ähm, aber sogar schon, glaube ich, bevor der Wachmann Flitzekack äh, hat. Hat er schon Blasen gemacht. Hat er schon Blasen gemacht. Richtig cooler Typ. Quasi auf dem ähm, Weg dahin. So. Naja, schon geil. Ach, ist cool. das geil. Ein, das ist einfach so die geilste Einbruchsszene überhaupt. Somit. Geiler Typ auf jeden Fall. Ähm, ja glaube, wenn Ah, du, wenn Moment. Du wüsstest, kann, das handelt, ist, sich, handelt es sich um das Ding, was er. Du winkst wie ein Kolibri mit den Fingern und machst ein T-Zeichen. Ist das jetzt hier Flaggenalphabet? Nee, äh, du ist, bist mit äh, Seenotgrad Auszeit. und Flitzekacke hallo? Das bedeutet Auszeit, übrigens. Weil äh, <lacht> man muss dich ja manchmal in deinem Redefluss stoppen. <lacht> ich glaube, wenn du wüsstest, wer das ist, der das macht. Ja, ich habe gerade. Bei mir hat Klick gemacht, glaub mir mal. Ist das die Mona Lisa, die er klaut? Nein, ist es nicht. Okay, aber es ist ein sehr wichtiges Gemälde. Ja. Ähm, es ist Mr. Bean? Ja. <lacht> Gut, ne? <lacht> aber ich kann mich gar nicht mehr an die... S also es müsste doch der zweite Mr. Bean sein, oder? Nee, ist der erste. Der erste, okay. Ich ja, kann mich überhaupt ist der nicht erste mehr Film. Also der der, der, der Kinofilm. Ja, war das, war, war, das, also Mr. Bean macht das selber mit dem Apfelmittel und dem und dem Poster. Ja, ich weiß, das Poster bringt er doch an, weil er doch irgendein Gemälde, ich dachte, das wäre der Mona Lisa gewesen, total verunstaltet hat. Er hat Was war das denn aber für ein Gemälde? Weißt also du das noch? Es war Whistlers Mom. Whistlers Mom. Mom hat ein Gemälde? Genau. Whistlers <lacht> Mom, wenn ich gut Das ist ja. das Gemälde von Whistlers Mom. Also ja. Whistler war der Künstler dann in dem Fall. Mhm. Und äh, das soll ja in, in, in der Galerie da ausgestellt werden. Ja, so. ja. Und, äh, er ist praktisch oh. als als, als Koryphäe hier eingeladen worden ja? oh, oh, oh, oh. und ähm, irgendwie niest er auf das Gemälde und will es abputzen und und und und äh, ja, richtig und wischt das wirklich so richtig das ekelhaft quasi ab, verunstaltet das Gemälde macht es auch immer noch schlimmer statt besser und oh. äh, malt dann das Gesicht zu so mehr oder weniger mit dem Edding nach oh. das ist richtig schlecht In keiner <lacht> Film. Oh. Wow. Und, und äh, hier, äh, wie heißt der denn, der, der, der Schauspieler, der andere, der äh, John Nichols, glaube ich, oder? Kann das sein? Uh, weiß ich gerade nicht mehr. Der Gummibärchen von mich... Ellie McBeal jedenfalls. Das kann sein, ja. ja? Ich weiß aber echt nicht mehr. Äh, der, der reagiert dann auch noch so herrlich so, zeig es mir doch mal das Bild <lacht> so. Äh, das kann ja so schlimm nicht sein. Oh mein Gott, oh mein Gott. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Ich kann mich daran erinnern, dass so. dieses Gesicht wirklich total weggewischt war fast. Ne? Und jetzt will er ihm natürlich helfen und äh, bricht halt nachts in das Museum ein und äh, äh, hat einen von diesen äh, Postern praktisch äh, die, die, die, so, also die Merchandise-Schiene gefahren volle Kanne und hat halt in Originalgröße Poster von diesem Gemälde und da schnappt er sich eins und äh, tauscht das dann halt bei dieser Aktion aus, indem er dann den Kaugummi auch noch außen als äh, praktisch als Leim außen drauf klebt und da das Gemälde reinklebt so war das. Ja genau, also deswegen das Poster war sehr gut. also ist ja, klar, Genau, und dann macht er das sein. noch mit, mit Ei irgendwie auch eingerieben, damit es echt aussieht und alles mhm. und sowas. Ja. Wie Farbe. Also das ist <lacht> endgeile Szene. Sowas von genial. Ich sag nur Mr. Bean Mittelfinger. <lacht> genau. Grüßen Sie. <lacht> das ist, äh, also der Film war echt noch gut, der zweite war dann eher so mäßig. Man hat ja so die alten Mr. Bean Dinger immer in den film mit drin. Ja. Aber der Film hatte dann noch mal seine ganz eigene Dynamik, der erste. Ja, also der erste, den fand ich glaube ich auch ganz gut. Den zweiten kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern. kam er, war dann nicht äh, mehr ganz so doll. Aber wenn man das nur erzählt bekommt, dann hat man so wirklich das Gefühl, das könnte so ein Meisterdieb sein. wenn man dann merkt, okay, ist Mr. Bean, dann ja. ist das Gegenteil von Master, Meisterdieb, den man im Kopf hat. <lacht> genau. Ja, also den Film hast du damit erraten, von daher ist das auch schon mal sehr gut. ja. Ja, jetzt haben wir noch eine Viertelstunde. Ich würde sagen, ich entmiete die 13. Etage an der Stelle erstmal wieder. Okay. Und wir können da noch ein bisschen von unseren Programmpunkten reinbringen. Sehr gerne. Es war mir eine Ehre, bei diesem Spiel dabei gewesen sein zu dürfen. Ja. Ähm, ja, äh, jetzt bin ich natürlich ein bisschen aus dem äh, Konzept rausgebracht. <lacht> das war ja auch so dein, das war ja auch so <lacht> dein Plan. Äh, hast du irgendwas, was du noch gerne selber vorstellen willst? Nö, nee, ich habe ja jetzt genug... Äh, Content gebracht. So, ich gehe jetzt schlafen. Tschüss. Ich <lacht> nehme mir jetzt hier noch ein lecker Glühwein. Schön Mach alleine Christian. weiter. <lacht> okay, ähm, ich hätte nur eine Sache noch. Ähm, ich glaube nach Disney und Eis würde ich gerne einfach nur ganz kurz anreißen, was ich gerade zurzeit mache, weil mir das dann doch ein bisschen wichtig ist. Vielleicht kommt diese Folge ja auch noch irgendwann im Laufe dieses Novembers raus. Ähm, keine Sorge, ich werde dich jetzt auch nicht äh, zu langweilen und zu nüllen damit, weil ich eh jeden Tag damit beschäftigt bin. Ähm, das ist nur äh, um zu zeigen, ähm, weil das mir eine Herzensangelegenheit ist. Äh, ich mache gerade bei so einem Schreibwettbewerb mit äh, 50.000 äh, Wörter in 30 Tagen und äh, das geht den ganzen November lang so, nennt sich NaNoWriMo, also n a n o w r i m o ist also eine tolle Abkürzung die man immer super gut äh, mitbringen kann. Wenn man dann auch versucht, die Abkürzungen auszuerzählen, ist das immer äh, sehr nett. Und äh, da habe ich vor drei Jahren schon mal mitgemacht. Und da habe ich den Roman, den ich bei mir auf dem YouTube-Channel schon mal vorgelesen habe, nämlich Schwarztal, geschrieben. Der hat dann so bis zur Hälfte der Wörter gereicht. Und äh, habe mir dieses Jahr das wieder zum Ziel gesetzt. Merke, wie das ein Jonglieren ist mit vielen Bällen. Arbeit, Privat, Sport machen und dann noch äh, 50.000 Wörter ja, schreiben. Sport? Hm? Du machst Sport? Ich mach, ich, mu ich muss Sport machen, weil sonst habe ich arge Rückenschmerzen. Ich weiß, man sieht es mir gerade nicht an. Im Moment lasse ich es ein bisschen eher sacken, <lacht> weil ich was krank war zwischendurch. Aber ich muss Sport machen, ja. Mhm. Weil äh, eigentlich will ich für nächstes Jahr für bestimmte große Ereignisse dann noch äh, in Anzüge reinpassen. Äh, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Mhm. Ist ja hinsichtlich bekannt. Ähm, und äh, bin gerade... Wenn ich heute, glaube ich, hier den Podcast mit dir fertig gemacht habe, werde ich versuchen, mein 10000 zehntausendstes Wort zu schreiben und da freue ich mich schon sehr drauf und dann fällt mir direkt wieder ein, ich muss ja noch 40.000 Wörter schreiben und es kotzt mich dann ein bisschen an. Ich schreibe also zurzeit ein, ich weiß gar nicht, hast du irgendwas davon mitbekommen, Steffen? Oder? Ja, ich habe hab so über deinen Kanal so ein bisschen mitbekommen zumindest. Okay. Ja. ja, ich glaube, du bist ja einer der wenigen auch der Blog-Abonnenten. Du müsstest auch wahrscheinlich ja. jetzt jeden Tag im Moment genervt ja. werden mit E-Mails von mir. <lacht> ähm, ich, äh, ich äh, schreibe einen kleinen Fantasy-Roman, in dem es vor allem um Orks geht. Am, als ich, ich, die Idee habe ich seit sieben, acht Jahren in meinem Kopf und ich muss eigentlich endlich mal aus. Ich muss Platz machen für neuen Scheiß in meinem Kopf. Und ähm, würde sie gerne eigentlich fertig schreiben. Hab alles so ein bisschen vor mir liegen. Ich habe die Charaktere, ich habe die Handlung, ich habe sonst alles. Und äh, mache jeden Tag halt dementsprechend auch ein kleines Videotagebuch. Das sagt mir jetzt zu Neudeutsch heute also so ein Vlog. Mhm. Mache ich auch mal, um das so zu demonstrieren. Ähm, ich würde einfach den Leuten, die einfach mal Lust haben, kreativ tätig zu werden und einfach mal so eine, so eine harte Erfahrung mitzumachen, die sollen mal versuchen, 30 Tage lang insgesamt 50.000 Wörter fertig zu kriegen. Das fühlt sich so an wie so ein kleiner Marathon. Also wirklich Marathon laufen. Ich bin ja mal äh, vor längerer Zeit bei so einem Unternehmensrennen mit dabei gewesen. Fünf Kilometer und danach habe ich so Glücksgefühle gehabt. Ich war auch gleichzeitig so im Arsch. Es fühlt sich an wie Wagenkrampf, Glück, Wagenkrampf, Glück. Und äh, so fühlt sich das gerade im Moment eher so an wie Kopfkrampf Glück Kopfkrampf <lacht> Glück und äh, ja ähm, ich würde mich freuen ähm, wenn Leute da vorbeischauen aber ich würde auch anderen einfach gerne empfehlen wer Lust hat zu schreiben ich meine wenn ich richtig erinnern habe, hast du mir hast du doch schon mal damals mit vielen Kollegen zusammen so ein Green Lantern Drehbuch geschrieben mhm. gehabt ne? hast du das selber geschrieben oder hat habt ihr das irgendwie hat es ein anderer geschrieben und ihr habt so die Idee zusammengetragen jeder hat was beigesteuert immer eigentlich okay das, und Ich glaube, das hat dann noch mal einer ins Reine geschrieben, auch so ein bisschen, aber ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es gemacht hat. Ja. Okay, äh, aber ihr habt es fertig geschrieben, ne? Oder das, ist das nie das fertig? Erst, ja, das erste Jahr. Mhm. Okay, und äh, wie, ich glaube, es ist doch ein tolles Gefühl, oder? Wenn man einfach mal was fertig bekommen hat mhm. und dann auch noch, wenn es so viel ist, oder? Ja. Ich, das das stelle ich mir einfach toll vor, wenn ich einfach am Ende angekommen bin und sagen kann... Ja, das ist jetzt Ende. Mhm. Ich habe es jetzt erreicht. Und äh, ja, ich bin, ich bin echt. Ich bin echt gespannt, wie das so wird. Und ähm, ja, ich bin auch so blöd und veröffentliche direkt die Rohfassung. Und mir haben schon viele gesagt, manchmal, da vergisst du einfach Wörter. Das ist typisch, wenn ich einfach so schnell schreiben muss und nicht kontrolliere. Und äh, ja, aber im nächsten ähm, Wahrscheinlich im Weihnachtspodcast der Etage 13, weil immer wenn wir was ankündigen, funktioniert es dann nicht. Ich sag's trotzdem. Äh, werden wir wahrscheinlich dann, werde ich ja mal erzählen, wie es dann bis da, ob ich es geschafft habe. Oder ob ich einfach wie ich eingeschlossen habe den Rest des Jahres. Okay. Sehr gut. <lacht> mal schauen. Ja. Also, das wollte ich kurz nochmal erwähnen. Das mache ich gerade zurzeit Ja. Bin gespannt. Okay. Ob das so du, klappt. Bist, du bist der Host, mein Chef. Was kommt jetzt noch? <lacht> ja, äh, normalerweise würde ich sagen, äh, mach man noch. Hast du, hast du noch ein Thema? Ähm, ich glaube, ich habe jetzt sehr lange geredet. Ich glaube, von einer Viertelstunde ist nicht mehr viel übrig. Sollen wir die Podcast-Empfehlung machen? Und genau, das können wir noch machen. Okay, äh, hast du eine? Ich müsste mal kurz mein Gehirn ah. durchgehen. Ich, ich müsste mal kurz meinen Podcatcher durchgehen. Ja, du, durch dasselbe Spiel habe ich jetzt gerade auch. Toll, ähm, dann, dann empfehle ich doch einfach mal die Gästeliste Geisterbahn. Hm, sehr gut, ja. Kennst du? Ja, dann ist ja okay, dann brauchen wir da ja nicht weiter drüber reden. Nein, Quatsch. Ja, <lacht> <Gott. lacht> <lacht> <lacht> äh, prominentes Mitglied dieses Podcasts dürfte sein Nils Burkelberg. Mhm. Seinerzeit äh, vielen, in uns im Alter bestimmt noch bekannt, so aus seiner Zeit bei Riva. Mhm. Ja, dann ist es so ein bisschen still um ihn geworden. Er ist jetzt äh, immer mal so in, in so panel drin zum Teil und äh, ist aber auch äh, relativ erfolgreich mit Shortcuts, einem YouTube-Kanal, in dem er äh, zumindest angefangen hat, hatte, der äh, mit diesem YouTube-Kanal Kinofilme zu besprechen. Mhm. Ja. Und äh, genau, mit, den, mit der Gästeliste Geisterbahn setzt er sich jetzt noch mit zwei anderen, mit äh, Donny O'Sullivan und, äh, äh, wie heißt der andere gleich? Also irgendwas mit Hermann, deswegen auch kurz Herm genannt. Okay. Zusammen und die sprechen halt so über... Geschichten des Alltags, sage ich jetzt mal ganz einfach. Was, was ihnen mhm. so äh, im Alltag passiert, das schreiben sie sich auf und merken sich halt so und äh, besprechen das dann mehr oder weniger locker in der Sendung. Ist ein weiterer, lauter Podcast, aber ein sehr angenehmer. Okay, ja. Äh, Habe ich jetzt auch schon ein, zwei Folgen gehört. Äh, sehr nett und ich glaube, einer von denen ist jetzt mittlerweile, der Donny ist jetzt auch Mitglied bei den Rocket Beans, glaube ich, geworden. Ah, ja. ähm, bin mal gespannt, wie das dann so wird. Es vergeht ja kein Podcast ohne Erwähnung von denen. Mhm. <lacht> Ähm, ich habe gerade mal nachgeguckt äh, ich, und es jetzt schon wieder vergessen. <lacht> äh, ich hatte gerade einen Podcast rausgesucht, genau, ähm, aber ich bin mir, ich, ich wollte in, letzter, in nächster Zeit mal nachgucken, was wir schon alles empfohlen haben, weil ich habe große Angst, dass ich mich wiederhole. Das kann sehr schnell passieren. Und empfehle deswegen einfach nur mal, und wenn es jetzt das zweite Mal ist, dann überlege ich mir eine Strafe fürs nächste Mal. Müsste ähm, ich mit dir noch nicht überlegen. <lacht> was? Mystic ja, du kannst dir gerne Strafe überlegen, <lacht> aber ich, ich würde mich jetzt auch selbst geißeln, wenn äh, ich es müsste. Ich würde Last September in Monaco empfehlen, äh, einen äh, Podcast, bei dem Florian äh, Florian, genau, Florian, Florentin Will mitmacht ähm, oh ja. und der Changeman. Und die gucken sich äh, aus der sechsten Staffel, die achte Folge von Royal Pants, einer Sendung, die ich nie gesehen habe, immer jede Woche dieselbe Folge 50 Mal wollen wir das machen, haben das jetzt okay. schon 25 Mal, äh, 25 Mal getan, also sie haben sich 25 Mal diese Folge angeguckt. Immer dieselbe. Zwischendurch immer dieselbe Folge. Ein sehr tolles Projekt. Ich Aha. habe zwischendurch überlegt, ob ich... Äh, Last September in Last September in Monaco machen wollte, indem ich einfach 50 Mal diese erste Folge von deren Podcast höre, aber dazu bin ich noch nicht gekommen. Ich hätte so ein schönes Meta-Meta-Format gesehen. Die würde ich jetzt, die beiden würde ich empfehlen. Äh, würde ich auch empfehlen, äh, besucht mal deren Seite. Ich glaube, letztes Mal hatten sie sich beschwert, dass äh, so wenig Leute irgendwie Feedback oder sowas gegeben haben. Ich glaube, da freuen die beiden sich drüber. Mhm. Ist etwas, was so noch nicht allen bekannt ist. Und äh, ja, ich werde mir die Folge, wenn die, die 50 Mal alles drüber besprochen haben, dann wollte ich mir diese Royal Pains Folge auch einfach mal angucken, weil. Es ist schon bescheuert. Man hört sich die ganze Zeit zwei Leute an, wie die über eine Folge sprechen, die ich gar nicht kenne. Und jede Woche, und jede Woche habe ich das Gefühl, ich weiß vielleicht ein bisschen, worum es geht, aber vergesse das dann auch wieder. Und nächste Folge sprechen die gar nicht mehr drüber, weil die jetzt schon so fertig sind, dass sie immer und immer wieder dieselben Szenen sehen müssen, dass sie jetzt mittlerweile schon so Verdrängungstaktik machen wie: Ich habe die ganze Zeit in eine Ecke reingeguckt. Und in dieser einen Ecke ist Folgendes passiert. Und dieser Filmfehler. Also, die haben es echt, echt krasses Experiment. Finde ich echt cool. Aha, klingt interessant, ja? Schon mal rein. Ja. Da ist Florentin Will im Gegensatz zum Podcast Ufo auch ein bisschen ruhiger. Im Podcast Ufo sind sie ja gerne mal ein bisschen was überdrehter und das kann man sich auch, dann, wenn man was Ruhigeres haben will, auch gerne antun. Mhm. Okay, gut. Das ist meine Empfehlung. Sehr schön. Ja, dann haben wir es heute mal kurz und knackig durchgezogen, würde ich sagen. Mhm. Mehr oder weniger. Und ich habe ja, äh, 1 zu 0 gewonnen bei Black Stories. Äh, 1 zu 1 eigentlich unentschieden. <lacht> das zweite habe ich ja nicht erreicht. Ein Remis. Ein Re ja, ein Remis. eigentlich hätte man noch eine Runde ranhängen müssen, ne? theoretisch. Aber gut, ähm, das nächste Mal hast du dann die Möglichkeit, die äh, Episode zu kabern. Wie gesagt, es ist jede Stelle möglich, und wenn es fünf Minuten vor dem Schluss ist. Aber ähm, ja, also die Möglichkeit besteht. Du kannst es auch so lange aufziehen, wie du willst, wie, wie gesagt. Und äh, ich finde das auch mal ein schönes Experiment, was wir hier mal reinbringen können, wenn einfach mal der eine so gar keine Ahnung hat. Ich meine, du hast es ja einfach schon mal... Äh, ein paar mal so gemacht, ja, einfach so, ja. ohne dass wir da irgendwelches Regelwerk dazu aufgestellt haben. Jetzt gibt es dazu ein Regelwerk. Das heißt, ich darf jetzt auch keine Überraschung mehr außerhalb dieses Regelwerks machen, wenn ich sie Trello reinschreibe? Äh, ja, nee, den, den würde ich tatsächlich dann immer spontan ziehen. Also den würde ich gar nicht reinschreiben. Also den, okay. klar, die, das Regelwerk lassen wir so stehen, aber ich würde den gar nicht in den Ablaufplan reinziehen, sondern ich mhm. würde den einfach so... Jetzt haben wir auch noch ein bisschen Meta-Quatsche gemacht, damit die Hörer auch mal wissen, was plötzlich so hinter den Kulissen, meta, meta. Kulissen <lacht> funktioniert. Ja. Genau. Also das würde ich dann einfach äh, als Überraschungspart immer bei den wiederkehrenden Themen oder irgendwas da lassen. Genau. Okay. Ja. Ansonsten mhm. ja, war das mal wieder eine kurze, knackige Episode und... Äh, ja, die nächste machen wir dann vielleicht ein bisschen länger. Vielleicht sehen wir uns ja live, mal gucken, ob das alles klappt. Und äh, ansonsten, ähm, wie gesagt, die nächste wird dann die Weihnachtsepisode werden und da äh, haben wir dann eben ein bisschen länger Zeit, glaube ich. Hoffe ich doch. Sei denn du kamerst sie. <lacht> <lacht> vielleicht hatten wir jetzt hier so eine äh, so eine äh, typische hektisch Adventsfolge, so als würde man noch den Weihnachtseinkauf machen müssen. Ja. So fühlt sich das gerade so ein bisschen an. Scheiße, ich habe doch kein Geschenk und es sind nur noch 20 Tage. <lacht> ja. ja. Ja, so ungefähr war das heute. Nee, also es ist im Moment bei mir ein bisschen äh, probevoll alles, aber äh, wie gesagt, sowas muss man auch ein mal zwischendrin reinschieben können noch, wenn es geht und von daher passt Man bedankt sich, dass die Zuschauerschaft bedankt sich mit fünf iTunes-Sternchen, habe ich das Gefühl. <lacht> die Zuhörerschaft, <lacht> ja, okay, äh, dann sage ich mal vielen Dank an dich und vielen ja. Dank an die Hörer fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal.